Yo Leute, was geht? Hier ist wieder euer EMPWIO, der Boss von Boss Channel Number One, meine Freunde. Und heute mal wieder ein kleines gameplay Commentary hier am Start mit einem krassen Thema sogar. Aber erstmal Gameplay technisch ist, glaube ich, eine DNA-Bombe oder Nuklear, keine Ahnung, wie das heißt. Auf jeden Fall sowas krasses im Background von meinem Kollegen Daquan. Also auf jeden Fall ein heftiges Gameplay. Aber darum soll es heute gar nicht gehen, wie in den anderen Videos auch nicht. Sondern um ein heftiges Thema und zwar, meine Freunde... Dachte ich mir, habe ich ein bisschen so philosophiert in den letzten Tagen, so über das Leben und ob das Leben, Lebenswerte, solche Sachen halt. Und da ist mir aufgefallen, es gibt so eine Gruppe von Menschen, die ich halt, ja, verabscheue, kann man sagen, ja. Jetzt hört sich so verabscheuen, hört sich jetzt so böse oder auch so gefühlskalt an, sage ich mal. Aber ich habe so richtig Hass auf diese Menschen. Und zwar, die Gruppe nennt sich Fettsäcke, meine Freunde, ja, die Fettsäcke. Aber, meine Freunde, bevor du jetzt sagst, ja, es gibt ja auch so Leute, die so krank sind und fett sind oder sowas, die meine ich gar nicht. Auch nicht die Leute, die jetzt ein bisschen dicker sind und dann, keine Ahnung, so abnehmen oder wollen oder sowas. Das ist ja fresh, ja. Solche Leute, die respektiere ich, meine Freunde. Aber ich glaube, jeder kennt Minimum ein Beispiel für so einen richtigen Fettsack, der so, dann wahrscheinlich auch den ganzen Tag zu Hause sitzt, nicht arbeitet, keine Ahnung, irgendwas vom PC macht oder so. Dann, keine Ahnung, solche Typen, die fucken mich einfach ab. Ich glaube, jeder kennt Minimum einen von den Menschen. Vor allem, das sind dann auch immer so richtig faule Bastarde und die nutzen quasi so diese Menschen, also die anderen Menschen quasi nur aus, kann man sagen, ja, weil solche Leute, die brauchen dann halt immer so Sonderanfertigung für Stühle oder auch, keine Ahnung, weil oder auch Kühlschränke, ja, weil die so fett sind und deswegen werden dann mehr Kosten auf die allgemeine Menschheit produziert und deswegen fuckt mich das ab. Außerdem sind die dann immer noch, keine Ahnung, so verfettigt, ja, also das kann man schlecht beschreiben, aber wenn man so ein richtiger fauler Fettsack ist, hat man immer so eine Eigenschaft von mir, also das habe ich jetzt festgestellt an vielen Beispielen, die sind dann auch meistens, ja wie soll ich sagen, die haben so eine besondere Art, diese Menschen, so, wie kann man das beschreiben? Die sind jetzt, die wirken, genau, jetzt weiß ich's, die wollen so nach außen hin immer cool wirken, ja? Also, die denken so, die Außenwelt davon überzeugen zu müssen, dass sie krass sind, obwohl sie selber wissen, dass sie fett sind und die anderen wissen ja erst recht, dass sie fett sind, ja? Also, es ist quasi sie mehr Schein als sein, meine Freunde. Die tun halt immer so eine aufgespielte Cooligkeit überbringt. und das fuckt mich so richtig ab, meine Freunde. Haben die Fettsäcke so im tiefsten Inneren, das weiß ich auch aus ähm, Studien, sage ich mal. Weil ich habe so, ähm, ich kenne mich ja mit Kameras und sowas aus, habe ich mal so ein paar Kameras installiert bei Fettsäcken zu Hause. Ist mir aufgefallen, wenn die immer so auf cool gemacht haben und dann nach Hause gegangen sind, sind die immer in so ein Eckchen gekrochen, haben sich erstmal richtig fett, keine Ahnung, irgendwelche Süßigkeiten reingeballert, irgendwie drei Schafeln Milka-Schokolade oder so, die verfetteten Fettsäcke, um ihre... Um ihre, ähm, wie soll ich sagen, ja, um ihre wahrscheinlich kaputte Seele zu reinigen oder so. mit mit noch mehr Fett, damit sie noch fetter werden, ja. Also Leute, ich könnt ihr, ich hoffe, ihr könnt verstehen, warum ich solche Menschen verabscheue. Und ich bin mir ziemlich sicher, ja, von meinen Abonnenten wird kein Mensch dabei sein. Aber bestimmt Leute, die mir auf jeden Fall folgen können. Weil ich glaube, jeder kennt zumindest ein so ein Beispiel. was gibt glaube ich, überall solche verfetteten Fettsäcke. Bei mir zum Glück nicht so viele so in meinem ähm, privaten Umfeld. Da fällt mir so spontan nur ein, zwei Leute ein. Und die passen auch perfekt wie die Faust aufs Auge zusammen, meine Freunde. Ja, das ist ja wirklich das Kranke. Die beiden Menschen, so die ich jetzt kenne, die haben jetzt persönlich nichts miteinander zu tun, aber sind an sich derselbe Mensch. Also ich glaube, dass die Fettsäcke quasi jetzt gar kein anderen Menschen sind, sondern sowas wie Roboter, ja? Die gehören quasi alle zusammen, die sind alle an sich derselbe Mensch, halt bloß mit einem anderen Gesicht oder so. Keine Ahnung, es gibt ja Fettsäcke, die haben Haare, Fettsäcke, die haben Glatze. Ich glaube, die meisten Fettsäcke haben aber eine Glatze, meine Freunde. Ich weiß jetzt nicht, woran das zusammenliegt, vielleicht, keine Ahnung, wenn jemand so verfettigte Sachen essen, dass dann die Haare ausfallen, kann ich mir gut vorstellen, ja, ich weiß es nicht, ich bin kein Gesundheits... Mensch, also Arzt oder sowas, deswegen kenne ich mich da jetzt nicht so aus, aber bin ich mir ziemlich sicher, dass das irgendwie damit zusammenhängt und keine Ahnung, vor allem die Fettsäcke, die dann auch mal Mützen tragen, das sieht dann immer so aus wie, wie sieht das aus, wie so ein, einfach wie so ein Kugelscheiber mit einem Kopf drauf, ja, weil diese Fettsäcke, die keinen Kopf haben, die keine Haare haben, mit den Mützen einfach nur abfuck, meine Freunde, ohne Witz, da kriege ich immer so einen Hals, meine Freunde. Ich zeige gerade auch meinen Hals. Schade, dass ihr es nicht sehen könnt. Aber ich zeige gerade auch meinen Hals. Und er ist dick, meine Freunde. Ja, da kommt schon eine kleine A daraus. So sauer bin ich gerade. Puh, ich glaube, ich sollte aufhören über das Thema zu reden. Aber wer mir dazu stimmt, auf jeden Fall mit einem Kommentar mir bestätigen. Auch, keine Ahnung. Namen von Fettsäcken. Genau, wo ich dann dabei bin. Namen von Fettsäcken. Die haben auch immer solche ganz komischen Namen. Zum Beispiel solche außergewöhnlichen Namen, die jetzt so normale Menschen, wie zum Beispiel, keine Ahnung. So normale Namen halt, ähm, Namen, so die halt jeder kennt, so Hans, Franz, sowas, haben die nicht. Nein, die haben immer solche speziellen Namen. Keine Ahnung, warum die Fettsäcke so sind. Wie gesagt, ich glaube, das so eine eigene Rasse oder so. Ich bin mir da echt ein bisschen unschlüssig, wie das sein kann. Auf jeden Fall, wenn ihr mir dazu stimmt, Daumen nach oben und einen Kommentar abgeben und euer Boss aber die Bitches nur homo.